Michael Schumacher, zauberhafte Neuigkeiten von Tochter Gina Maria. Ihr Freund und ihre Mutter Corina feuerten sie an, als Gina Maria Schumacher beim europäischen Derby dann in Lyon antrat. Gekleidet wie ein Kurial mit grauem Stetson und einer juwelenbesetzten Weste. Die 20-Jährige gab alles. Immerhin ging es um ein Preisgeld von etwa 150.000 Euro. Und es zahlte sich aus, mit ihren Pferden CS King und CS Smoker Adorus legte die Junior. Weltmeisterin Eine überzeugende Performance hin und belegte in der Disziplin Westernreiten den ersten Platz. Fotos zeigen die begabte Reiterin einhändig durch die Halle galoppieren und sich scharf in die Kurve legen. Der jährliche Wettbewerb testet die Beweglichkeit des Pferdes und des Reiters und zieht jedes Jahr tausende von Zuschauern an. Gina Maria Schumacher tritt in die Fußstapfen ihres Vaters. Mal wieder zeigte sich, dass die Westenreiterin das Gewinnerken ihres Vaters geerbt hat. In den letzten Jahren hat sie bereits mehrere Reitwettbewerbe gewonnen. Rennfahrlegende Michael befindet sich noch auf einem langen Weg der Besserung. Nachdem er 2013 beim Skifahren in den französischen Alpen eine verheerende Kopfverletzung erlitten hat. Der 46-Jährige wurde in ein medizinisch bedingtes Koma eingeliefert und im Krankenhaus Grenoble in Frankreich zwei lebensrettenden Operationen unterzogen. Sein ehemaliger Manager Willi Weber verurteilte Schumachers Frau und seine Sprecherin erst kürzlich wegen ihres anhaltenden Schweigens über seinen Gesundheitszustand. Schumachers Familie hat sich in all den Jahren nicht eindeutig dazu geäußert, trotz der ungebrochenen Anteilnahme seiner Anhänger.